Jetzt ein Lösungsbeispiel für eine Aufgabe, bei der man eigenständig das passende Analyseverfahren auswählen muss. Folgende Aufgabenstellung. Gibt es einen Unterschied bezüglich des durchschnittlichen Erwerbseinkommens zwischen Befragten, die im Bezirk Nord wohnen und Befragten, die im Bezirk Mitte wohnen? Erstellen Sie ein dazu passendes Diagramm. So, Der erste Schritt, um diese Aufgabe jetzt bearbeiten zu können, ist es, die abhängige bzw. die unabhängige Variable zu bestimmen. Wenn Sie damit noch Probleme haben sollten, habe ich dafür eine kleine Learning-App erstellt, mit der Sie das üben können. In diesem Fall ist das Erwerbseinkommen die abhängige Variable, da wir das Einkommen der Befragten in Abhängigkeit von dem Wohnbezirk analysieren wollen. Wenn man sich diese Zuordnung etwas vereinfachen möchte, kann man zumindest bei den Analyseverfahren, die wir im Einführungskurs uns angeschaut haben, sich damit behelfen, dass man schaut, welche Variable die Vergleichsgruppen definiert bei der Analyse. Und diese Variable ist dann die unabhängige Variable. In diesem Fall hier möchten wir die Befragten im Bezirk Nord und im Bezirk Mitte vergleichen. Und somit ist also der Bezirk, der Wohnbezirk hier die unabhängige Variable. Wenn ich das festgelegt habe, kann ich den zweiten Schritt angehen. Und da geht es darum, das Skalniveau von diesen beiden Variablen zu bestimmen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht und eine Learning-App, wenn Sie das üben wollen, wenn Sie damit noch Probleme haben sollten. In diesem Fall ist es so, dass das Einkommen metrisches Skalenniveau hat. Das kann man daran erkennen, dass das Ausprägungen in eine Rangfolge gebracht werden können. Jemand, der 100 Euro verdient, verdient mehr als jemand, der 50 Euro verdient. Und es sind auch die Abstände bekannt. Das heißt, wir können auch etwas darüber aussagen, wie viel die Person mehr verdient als die andere Person. Dann beim Wohnbezirk haben wir nominales Skalniveau, da wir dort eben keine Rangfolge reinbringen können, sondern nur sagen können, die eine Person wohnt in dem Bezirk, die andere Person wohnt im anderen Bezirk. Dann kommen wir zum dritten Schritt und zwar wählen wir jetzt das Analyseverfahren aus anhand dieser beiden ersten Schritte. Und zwar ist es so, dass wir dann einen Mittelwertvergleich durchführen können, wenn die abhängige Variable metrisch ist und da wir in diesem Fall hier bei der abhängigen Variable Einkommen metrisches Skalenniveau vorliegen haben, können wir einen Mittelwertvergleich durchführen. Der Schritt, dritte Schritt, ist dann äh, der vierte Schritt ist dann die äh, Durchführung der Analyse in Starter. In diesem Fall hier äh, ist die eigentliche Analyse dieser Befehl hier. Das ist ein summarize Befehl bezüglich der abhängigen Variable Einkommen und äh, dazu haben wir hier ein bei Präfix bei dem die unabhängige Variable hingeschrieben wird, um also die Ausführung dieses Summarize-Befehls zu unterteilen für die unterschiedlichen Bezirke. Vorher wurden hier noch zwei Arbeitsschritte gemacht, die eine Voraussetzung sind, um diesen Summarize-Befehl ausführen zu können. Zum einen wurde im Record-Befehl die Minus 2 und die 0 zusammengelegt. Das liegt daran, dass in unserem Datensatz die minus 2 und die 0 inhaltlich dasselbe bedeuten, nämlich dass die Personen eben kein Erwerbseinkommen haben. Und äh, es wurde noch der fehlende Wert minus 1 äh, definiert. Das heißt, hier sagen wir per MVD-Code-Befehl, dass der numerische Code minus 1 auf den Missing value code Punkt A gesetzt werden soll. Wenn wir die Analyse durchgeführt haben anhand dieses Befehls hier, können wir das Ergebnis beschreiben. In diesem Fall hier würde also dann das durchschnittliche Erwerbseinkommen für die eine Gruppe und für die andere Gruppe beschrieben werden. Zum Abschluss kann man noch ein Diagramm erstellen. Bei der Diagrammerstellung für einen Mittelwertvergleich gehen wir folgendermaßen vor. Wir schreiben graph Bar, dann die abhängige Variable und hier hinten schreiben wir dann over in Klammern unabhängige Variable. Zusätzlich wurde hier noch eine If-Bedingung verwendet. Bei der If-Bedingung ist es so, dass wir die Ausführung dieses Diagramms auf einen bestimmten Teil der Fälle im Datensatz beschränken wollen. Das heißt, in diesem Fall hier wollen wir gerne, dass im Diagramm nur die Befragten auftauchen, die auch im Bezirk Mitte oder im Bezirk Nord wohnen. Und dafür verwendet man sozusagen zwei If-Bedingungen. Man sagt, dass zum einen die Variable zum Wohnbezirk den Wert 5 annehmen soll oder, das ist dieser senkrechte Strich hier, die Variable 5 soll den Wert 6 annehmen. Das hier ist einmal der Bezirk Mitte und das andere der Bezirk Nord. Wichtig ist hier diese Oder-Verknüpfung. Damit macht man klar, dass entweder die eine Bedingung erfüllt sein muss, dass die Personen also im, in dem Bezirk Mitte wohnen, oder die andere Bedingung erfüllt sein muss. Mit einer Und-Verknüpfung. Was man alternativ machen könnte, würde man hier nichts erreichen, weil dann die Befragten beide Bedingungen erfüllen müssten. Das heißt, der Befragte oder die Befragte müsste in beiden Bezirken gleichzeitig wohnen. Soweit zu diesem Lösungsbeispiel. Viel Erfolg!